Die Geometrie von GeoGebra kann ich benutzen, für Flächeninhalte zu berechnen. Ich schluss mal für dich das Koordinatengitter aufweisen. Anzeichnen du regelmäßig viele Eck Quadrat an. Quadrat für Seitenlänge 2 hat, mit 4 Punkten. Voilà, du hast mehr Quadrat. Nun will ich wissen, wie für viele kleinen Einheitsquadrate besteht das Blutquadrat. Das ist einfach 1, 2, 3, 4, 2 mal 2 Quadrater. Ich kontrolliere das, dafür beginne ich bei Messen, Flasche. Ich will ein Vieleck aus, oder Kreis oder so eine Figur. Das Vieleck, und dann sehe ich die Fläche vom Vieleck als Feuer. Du ich mich froh, und was geschieht, wenn ich die von diesem Quadrat verdoppeln. Also Platz 2, 4 e Quadrat holen. Ich klicke dafür den Punkt B, rührt un an, seinen zeigen, Die anderen Punkte passen sich automatisch un, weil die Figur als regelmäßig viel Eck definiert bin, geht. An gesehen ich auch, dass sich die Flash, Berechnung von der Flash ändert. Die besteht aus 16 Quadraten. Auf dieselbe Art kann ich auch andere Flächen zeichnen und mir die Flächeninhalt berechnen lassen. Von Rechtecker. Flächeninhalt von diesem Rechteck wäre 2, 3, 4, 5, 6 mal 3. Kontrollieren wir. 6 mal 3 geht aus. Oder aber ich und unregelmäßige Figuren. Zum Beispiel, wie viel ist der Flächeninhalt von dieser Figur? Du hast bestimmt schon herausgefunden. Zur Kontrolle klicken wir hin. gesehen, der Flächeninhalt von dieser Figur. As 15 inits quadrata.